Verehrte Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mein Name ist Stefan Bamborske und ich bin der leitende Arzt im PAN-Zentrum für postakute Neurorehabilitation in Berlin-Fronau, eine Einrichtung der fürst donnersmark stiftung Wir kümmern uns um schwer betroffene neurologische Patienten, die in der Reha-Klinik Phase B und C nicht mehr so recht weiterkommen und die dann aufgrund eines noch vorhandenen reha in unserem speziellen Setting mit neuropädagogischer Betreuung, wohnen in individuellen Apartments und den Therapien, wie man sie aus der Reha-Klinik kennt, sich dann doch noch weiterzuentwickeln und etwa 70 Prozent von den Patienten, die wir betreuen, schaffen, das nach 18 Monaten tatsächlich in eine ambulante Wohnform zu gelangen und das Pflegeheim zu vermeiden. Ich möchte Ihnen heute einen Fall vorstellen, der uns besonders beeindruckt hat und der in vielerlei Hinsicht für uns jedenfalls etwas Besonderes war. Nämlich einmal wegen dem besonderen Syndrom, einer äh, seltenen Form der Agnosie und auch amnestischen Syndrom äh, und eben auch aufgrund der Tatsache, dass wir meinten, er hätte eine eher schlechte Prognose, auch aufgrund der Äthiologie eines hypoxischen Hirnschadens, der sich aber dann doch so entwickelte, äh, dass er jetzt wieder in eigenen Wohnung selbstständig leben kann. Aber das werden wir jetzt gleich noch genauer betrachten. Es handelt sich um einen 46 Jahre alten Mann, der geschieden war, der von Beruf former in der Metallindustrie war, später Gärtner und zuletzt arbeitssuchend und in der Flüchtlingshilfe aktiv. Er erlitt einen Myokardinfarkt während eines Fußballspiels, von einer Gefäßerkrankung und während dieses Myokardinfarkts kam es zum Kammerflimmern und zu einer hypoxischen Hirnschädigungen bei länger dauernder Reanimation. Im MRT, wie bei diesen Fällen ja oft üblich, sah man jetzt keine umschriebenen Veränderungen im Gehirn, sondern eher so eine diffuse, leichte Substanz oder Volumenminderung in der grauen Substanz, temporal, beidseits und im Bereich der Stammgangeln, vor allem Nucleus Lentiformis. Initial war er komatös, musste etwa zehn Tage beatmet werden, kam dann im Durchgangssyndrom raus aus dem Koma, er zeigte dann schwerwiegende Störungen der Aufmerksamkeit, Gedächtnisstörung, Konzentrationsstörung, Orientierungsstörung, vor allem örtlich und zeitlich Kommunikationseinschränkungen. Und aufgrund dieser Dinge, als er dann so ein bisschen Awareness begann zu entwickeln, auch natürlich ängstliche Unruhe und eine schwere depressive Phase, die dann in der psychiatrischen Klinik sogar behandelt werden musste. An weiteren psychologischen Besonderheiten dachte man zunächst, er hatte eine globale Aphasie, aber später zeigte sich, dass es sich um eine komplexe nicht-aphasische Sprachstörung handelte. Und alles überlagernd und besonders prominent war dann dass, äh, die Erkenntnis, dass er eine aperzeptive Agnosie in Kombination mit einer assoziativen Agnosie hatte, mit entsprechendem Verlust des semantischen Wissens. Im Verlauf entwickelte er aber dann die Fähigkeit, vermehrt doch wieder neue Informationen einspeichern zu können, was sicher einer der Gründe auch für die dann folgende eher positive Entwicklung ist. Beim Einzug in unser Zentrum, da das waren 6,3 Monate nach dem Ereignis, hatte er einen früher Reha-Bartel-Index von minus 20. Das ergab sich aus 55 Punkten im normalen Bartel-Index und minus 75 auf im Frühreha-Teil aufgrund der Orientierungsstörung und der schweren Verständigungsstörung. Als er dann bei uns im Zentrum ankam, dann wurde er natürlich befundet und, und geschaut, in den auch in den einzelnen Gewerken der Therapeuten gewissermaßen. Und da sah man, er konnte nicht lesen, er konnte nicht schreiben, er konnte nicht rechnen, nur Zahlen von 1 bis 3 war mühsam zu unterscheiden, auch aufgrund der Agnosie natürlich, der Umgang mit Geld war nicht möglich, er konnte sich nicht selbst versorgen, nicht einkaufen, keine Gerichte kochen, obwohl er ja keinerlei Paresen hatte und da konnte eben die Dinge nicht zuordnen. Auch die Körperpflege musste angeleitet werden, auch insbesondere bei der Nutzung von Pflegeprodukten, damit die also korrekt auch angewendet wurden. Und Kleidungsstücke wurden nicht erkannt und nicht richtig angezogen, und die örtliche und die zeitliche Orientierung waren immer noch stark eingeschränkt. Das kleine eine Illustration. Er hat versucht, seine Jacke zu essen, und er warf das Geld in den Papierkorb. Insgesamt also dachten wir, das ist dann doch eher eine ungünstige Prognose. Aber er hatte auch Ressourcen. Und das ist ja das, worauf wir besonders schauen, auf die Ressourcen der Rehabilitanten. Er hatte keine Paresen, er konnte auch so Bewegungs ja, Aktivitäten in der Physiotherapie mitmachen, er war als Läufer mobil. Er war im Verlauf nicht mehr depressiv und er hatte eine und das hat uns sehr sehr beeindruckt. Er hatte eine zunehmend positive Grundeinstellung. Also dieses Erleben, dass das äh, semantische Gedächtnis fehlt, dass Dinge also episodischen Gedächtnis äh, nicht mehr da sind und auch das Weltwissen fehlt. Er ja, entsprechend aufgrund der Agnosie Dinge überhaupt nicht äh, zuordnen konnte, haben ihn dazu ermuntert, wie so ein neugieriges Kind, die Dinge neu zu erforschen, neu zu entdecken. Und dann auch hat er ja auch kleine Erfolge durch das Neueinspeichern von diesen neuen Informationen, sodass er sehr motiviert und lernbereit war, aufgeschlossen und kontaktfreudig und sich nicht zurückgezogen hat oder auch geschämt hat für Dinge, die er nicht weiß oder kann, sondern eher offen mit der Krankheit umgegangen ist. Das hat uns sehr also beeindruckt und wurde natürlich gefördert von unseren Mitarbeitern, um die Motivation weiter zu verbessern und zu verstärken. Therapieinhalte, also ein ganzes Gebäude an Therapien natürlich, Aufbau einer Tagesstruktur, ganz wichtig, mit Bildern und Piktogrammen, Training der Uhrzeit, Analoguhrlesen, Abschätzen von Zeitbedarf, Einhalten von Terminen, Einkaufstraining, Selbstversorgung, Activities of Daily Living, Wäsche sortieren, Wäsche waschen, Körperhygiene durchführen, kleine Gerichte kochen, Haushaltsdinge durchführen. Auch natürlich intensiv Rechnen, Lese- und Schreibübungen in der Logopädie und in der Neuropsychologie und der Ergotherapie natürlich. Umgang mit Geld wieder lernen, kleine Geldbeträge einsetzen können, äh, Orientierungstraining vor allem örtlich, Wege üben, immer die gleichen Wege, schrittweise wachsender Radius, der Freigabe von Wegen, die er gehen durfte im Gelände, Straßenverkehrstraining. Und dann war etwas sehr Interessantes und auch sehr Schönes, er konnte alte Liedertexte, noch erinnern und auch abrufen und konnte auch Melodien abrufen, war dann in der Lage in der Musiktherapie dann sich einzubringen und hatte da Erfolgserlebnisse, die ihn auch weiter für die sonstigen Therapien dann weiter motiviert haben. Und natürlich erarbeiteten wir Strategien zum Einsatz von externen Gedächtnishilfen, also die Automatisierung von externen Gedächtnishilfen, um die Defizite zu kompensieren. Wie ging es dann aus? Das kann man auch in Zahlen ausdrücken. Sie sehen hier einmal ein Diagramm der früherer bartel index von minus 20 im Beginn, erster Monat, dritter Monat 55, sechster Monat 85 und dann gegen Ende beginnt schon an dem zehnten Monat schon 100 Punkte, also doch auch hier im Bartel-Index ganz eindrucksvoller Erfolg. Wir haben dann Teilhabe versucht zu messen mit dem Mario Portland Adaptability Inventory, der von Malek 2017 publiziert worden ist. Da sehen Sie hier in dieser Tabelle die Werte. Es gibt so unter Einheiten, Fähigkeiten, Einstellung, Anpassung, Partizipation und einen Gesamtindex. Und diese T-Scores werden in Punkten ausgedrückt und die Werte sind umso besser, je kleiner die Werte sind. Also, er hat sich im Gesamtindex von 47 auf 40 Punkte verbessert. Jetzt fragt man sich, ist das bedeutsam klinisch? Ja. Denn es gibt ja diesen Minimal Clinically Important Difference Wert und der ist für den MPRI berechnet worden, dass mehr als fünf Punkte Veränderungen tatsächlich auch klinisch bedeutsam sind. Und die hatte er ja bei Fähigkeiten, Partizipation und im Gesamtindex. Wie war das denn nun in der Praxis, also im Alltag? Da war es so, dass er 18 Monate bei uns war. Und hat in dieser Zeit so weit Fortschritte gemacht, dass er jetzt in einer eigenen Wohnung leben kann und sich selbst versorgen kann. Er arbeitet in einer Werkstatt für behinderte Menschen und er lebt in einer Partnerschaft. Und das ist noch eine ganz interessante und auch schöne Geschichte. Eine Ex-Partnerin von ihm hat er wieder getroffen. Er hat sie aber natürlich nicht erkannt, weil das episodische Gedächtnis ja fehlt. Er hat aber die Stimme Wiedererkannt. Diese Stimme war vertraut und er fand sie nett und er hat sie gewissermaßen ganz neu wieder kennengelernt und sie leben jetzt wieder in einer Partnerschaft zusammen. Auch gewisse Hobbys, die er sonst hatte, geht er wieder nach und er hat dann uns zum Abschied gesagt, es war ganz schön und auch interessant bei Ihnen und ich kann Ihnen sagen, nochmal ganz von vorne anzufangen ist irgendwie auch schön und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Schnee gesehen war also gerade Winter gewesen, als er bei uns rehabilitiert wurde. Ja, ich denke, in diesem Fall kann man noch einiges fragen oder diskutieren, aber es ist doch vieles selbst erklären. Und deshalb will ich jetzt auch nichts weiter sagen, sondern einfach sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.